DuckDuckGo ist eine Suchmaschine, die sich vor allem dem Datenschutz verschrieben hat. Gegründet wurde DuckDuckGo von Gabriel Weinberg im Jahr 2011 mit dem Ziel, weniger Werbung und mehr relevante Inhalte zu bieten. DuckDuckGo greift bei den Suchen auf Suchalgorithmen und Suchergebnisse anderer Firmen zurück, beispielsweise Yahoo oder Wikipedia. DuckDuckGo besitzt aber auch eigene Webcrawler, um zu den Suchergebnissen zu kommen. Auch verschiedene Filteroptionen werden übersichtlich angeboten sowie eine Möglichkeit, Werbung auszublenden. Der Name leitet sich von DuckDuckGoose ab, also dem Kinderspiel Ente-Ente-Gans. Bei DuckDuckGo werden keine Daten der Nutzer gesammelt wodurch jede Suche anonym durchgeführt und damit die Privatsphäre des Nutzers gewahrt wird. Die Nutzer werden somit nicht getrackt. Man sammelt keine Informationen über ihre Präferenzen, ihre Gewohnheiten und Interessen. Das bedeutet, dass jede Suchanfrage gleich gewertet wird und jeder Nutzer von DuckDuckGo bei den gleichen Suchbegriffen dementsprechend auch gleiche Antworten erhält. Die Webseite von DuckDuckGo ist sehr einfach gehalten. Oben können wir weitere Informationen finden, Einstellungen vornehmen, sowie DuckDuckGo in verschiedenen sozialen Netzwerken besuchen. Um eine Suche durchführen zu können, müssen wir zuerst die passenden Suchbegriffe in die Suchleiste eingeben. Dabei werden schon mögliche Begriffe vorgeschlagen. Mit Klick auf die Lupe oder Enter-Taste können wir eine Suche starten. Bei den Suchergebnissen können wir zwischen Alle, Bilder, Videos, Nachrichten, Karten und Bedeutungen wechseln. Man kann im Gegensatz zu anderen Suchmaschinen auch einstellen, wie sicher die Suche sein soll sowie aus welcher Region die Ergebnisse bevorzugt werden. Nun ist es aber Zeit, es einmal selbst auszuprobieren. Einfach aufs Logo klicken und schon kommt man zur Suchmaschine.